ZIP Tutorial TIB für Erstsemester Mit Beginn des Studiums an der Leibniz-Universität Hannover erhalten Sie Ihre persönliche Leibniz-Card. Eine elektronische Studierendenkarte, die auch als Bibliotheksausweis für die TIB genutzt werden kann. Bevor Sie die Services der Bibliothek nutzen können, müssen Sie sich jedoch einmal als Nutzerin oder Nutzer registrieren und Ihre Leibniz-Card vor Ort aktivieren lassen. Sie erhalten damit an unseren fünf Standorten Zugang zu insgesamt 9 Millionen Medieneinheiten, die Sie nutzen oder ausleihen können. Die Registrierung können Sie direkt auf unserer Homepage unter www.tib.eu vornehmen. Dazu klicken Sie auf Anmelden und beantragen hier Ihren Bibliotheksausweis. Zum Freischalten melden Sie sich dann einfach persönlich an einer unserer Leihstellen. Diese finden Sie in jedem Standort der TIB. Zur TIB gehören der Standort Technik Naturwissenschaften, der Standort Conti Campus, an dem die Fachgebiete Erziehungswissenschaften, Literatur- und Sprachwissenschaften, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften untergebracht sind, sowie die Standorte TIB Sozialwissenschaften und TIB Geschichte Religionswissenschaft und unser Außenmagazin TIB Räten in dem sich überwiegend ältere Literatur befindet und das nicht öffentlich zugänglich ist. Die Registrierung ist kostenfrei. Wir brauchen dafür lediglich einen gültigen Personalausweis oder einen Reisepass mit Meldebestätigung von Ihnen. An unseren Standorten finden Sie neben den Leihstellen auch verschiedene Arten von Arbeitsplätzen, wie zum Beispiel unsere Einzelarbeitsplätze in den Leseseelen. Hier können Sie in ruhiger Atmosphäre konzentriert arbeiten. Einige unserer Arbeitsplätze lassen sich über das Raumbuchungssystem auf unserer Homepage reservieren, das Sie unter dem Menüpunkt Lernen finden können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen PC-Arbeitsplätze zur Recherche und Scanner zum Scannen von nicht verleihbaren Medien an. Natürlich finden Sie an unseren Standorten auch Literatur. Einige unserer Bestände können Sie direkt den Regalen in den Lesesälen entnehmen. Andere Bücher befinden sich in unseren Magazinen und sind nicht direkt zugänglich. Diese Bücher sind über den Suchschlitz auf unserer Homepage auffindbar, können direkt online bestellt und später in der Leihstelle abgeholt werden. Außerdem finden Sie über unsere Homepage auch die von der TIB lizenzierten E-Books und Online-Journals. Auf diese können Sie innerhalb des campus vor Ort oder über den VPN-Client der LUH auch von außerhalb zugreifen. Auf der Homepage finden Sie unter dem Menüpunkt Lernen außerdem Informationen zu unseren Kursangeboten, wie Kursen vor Ort oder Online-Seminaren und können unter Tipp gefragt auch gezielte Einzeltermine zur Beratung mit unseren Expertinnen buchen. Darüber hinaus können Sie sich mit Ihren Fragen auch einfach direkt an unsere Auskunftsteams wenden. Sie erreichen uns persönlich an allen Standorten oder per Mail und Telefon.